Was mich sehr gestört hat, dass ich, wenn man meine Mutter oder meine Tante gefragt hätte, dann hätten die gesagt, unser Karle ist ein sehr lebenstüchtiger Mensch, auch zu ein zuer Junge. Und dann, mehr und mehr wurde ich ja bekannt und dann wurde der, dieser Sport furchtbar leicht erkennbar für jeden hauptsächlich intelligenten Menschen aus Neid geboren, ob das Frau oder Mann war, abgewertet. Ja, das konnte man direkt erkennen und, und wirkte für, wirklich billig war das für mich. Und betrachte ich mein eigenes Leben, das war ja relativ erfolgreich, aber ich habe Leute kennengelernt, auch in Amerika, im bekannten Gold Gym gab es ja früher, wo die ganzen Weltathleten trainierten, habe also da Menschen kennengelernt, die gelernt, coach gelernt, wo ich sehr intelligente Menschen kennengelernt habe. Also die also nicht ihren Doktortitel hatten oder so, und trotzdem ist Universum wahr. Also, hinter diesem Sport, diesem Hochleistungssport, Bodybuilding, steckt ein unwahrscheinlicher Energie hinter. Ja, und das ist nicht nur äh, Tabletten oder was sie äh, da erdichtet haben, das hat was mit Arbeit zu tun, mit Ernährung. Ja? Mit konsequentes Training im Ganzen und dann vor allen Dingen diese Trainingsübungen, die furchtbar schwer und äh, kaum zu schaffen sind, wenn es so auf die Höchstleistung geht. Ne? Das war mein, meine Erkenntnis, mein Leben, dass mich das so, äh, dass ich immer wieder erkannt habe, auch Frauen, die dann gesagt haben: oh, die waren im Stille, waren die ja nicht so abgedeckt, Kann ich nicht sagen. Ich war ein guter, sehender Mann, vor allen Dingen durch den Körper und Mann. Und ich hatte sehr viel Chancen. Die Ablehnung und die Kerle, ja, die mit den schlanken Oberarmen, sage ich jetzt mal, die kannst du sowieso vergessen. Es gab natürlich Menschen, die auch in Interviews vor der Kamera sagten, ach ja, ich habe ein Fernsehvögel gemacht, wo dann so eine ältere Frau war, ich noch, ach ja, der könnte mir schon gefallen. Das waren dann die, die erwachsenen Menschen ne? und nicht die, wow, wie ne? kann man für einen gut aussehenden, gut gebauten Menschen sagen, wah. Wow. Das sagt man ja auch nicht zu einem Hund oder zu einem Pferd. Wenn es gut gebaut ist, warum ausgerechnet zu einem Bodybuilder, zu einem Mann? Brauche ich die Bodybuilder, ist egal. Es gibt schöne Toner, mein Bruder zum Beispiel war ein Toner, so wie ich früher auch. Und die hatten ja auch tolle Figuren. Ne? Also eine schöne Figur ist nichts zum Ekeln, nur mit viel Abneigung und viel Neid. Der Neid hat mich mein Leben lang verfolgt und hat sehr viel äh, die Sache sehr viel negativ gestaltet, muss ich sagen, dass die Menschen so gehässlich sind und äh, ja, das ist so, wenn man Erfolg hat, hat man auch. Und vor allen Dingen, es wird nichts so stark geleitet wie die, das menschliche gute Aussehen mit keinem Ausweis. So so imponierend mit einer, am Strand mit einer derartigen Figur. Das wird dann zwar abgeleugnet und, und verlogen, negativ beurteilt, aber es ist so. Ich habe es erlebt und hinter den Kulissen sind die Menschen dann doch ganz anders. Das war das Wort zum Sonntag.